Management studieren. An der Hochschule Makromedia heißt das Praxis pur. Bei den Sport- und Eventmanagern am Campus München beginnt das zweite Semester mit einer Outdoor-Exkursion. Das eigene Erleben ermöglicht ein tiefes Verständnis, wie Managementprozesse funktionieren. Ein Best-of der Learnings, hier für euch als Reihe. Wir trainieren die Studierenden vor allem hinsichtlich Entscheidungskompetenz. Und der Sport und die Spiele, die wir machen, sind ein idealer Träger für ein direktes Feedback, was Entscheidungen anbelangt. Warte, warte, Kader, immer du ein Schiff wieder hoch. Ja. ja, es geht wieder hoch. Ja, Kader, komm, bisschen hoch Oh, Gesundheit. Es ist jetzt höher, als wir angefangen haben. Ja, runter, Leute, kommt schon. Was macht ihr Große Entscheidungen aber müssen gut durchdacht werden. Und gerade wenn ich größere Verantwortung unternehmen habe, muss ich Systeme besser verstehen. Und das üben wir hier. Eins, zwei, drei. Wo die Finger? Das aus. Der letzte Versuch für Sie. Das Spannende bei diesen Spielen ist, dass einem bewusst wird, wie schlechte Entscheidungsfälle wir sind. Wir treffen Entscheidungen auf ganz minimaler Systembasis. Wir verstehen relativ wenig und arbeiten uns mit Try and Error, mit Versuchen, Irrtum. Bearbeiten wir uns einfach voran, scheitern, kommen ein bisschen weiter.